Ich darf heute diese store auf Instagram begleiten, dass die Sport2000-Community sieht, was passiert hier, was machen wir vor Ort und natürlich auch Freestyle-Show vor Ort machen. Hier kommen schon viele begeisterte Kunden rein, die laufen hier die Straße entlang. ist, glaube ich, ein sehr guter Standort und ähm, haben auch eine super Atmosphäre hier im Laden. und Wir haben zwei Soccer-Courts aufgebaut von Puma und Adidas. Da kann man auch ein bisschen aktiv werden, die Schuhe mal testen. Das absolute Teamsport-Konzept, hier steht das ganze Thema Event und Service absolut im Fokus. Ein ganz großes Thema ist natürlich Vereinsausstattung, das heißt ein zentraler Punkt auch hier in dem Konzept ist der Clubraum, in dem ich die Vereine sehr professionell abholen kann, Kollektionen digital präsentieren kann, aber auch die Muster dementsprechend schon veredelt hier produzieren kann. Ja, mit der Sport2000 als kompetenten Partner im Hintergrund sind wir da, denke ich, sehr gut aufgestellt. Das ist genau das, was wir eigentlich da auch im Handel unterstützen wollen und sehen wollen. Von Sportler zu Sportler, wie es ja auch der Slogan der Sport2000 ist, das zahlt genau auf unser Thema ein. Und äh, aus dem Grund, denke ich mir, ist das ein, einfach ein, ein Platz, wo jeder Fußballspieler eigentlich sein will. Nike, Puma, all das kann man alles fortfinden und da könnte ich schon ordentlich einkaufen wieder. Ich ja eigentlich nur zum Schauen hier, aber ein bisschen was muss man dann doch mitnehmen. Die Ladenfläche ist sehr schön geworden. Man hat eine Shopberatung hier. War gut.